Herzlich Willkommen, Cecily ist heute auf der Suche nach einer anonymen Suchmaschine. Sie hat von Google die ein bisschen die Schnauze voll und fragt Amina, ob die irgendetwas raten kann für anonyme Suchen und Amina empfiehlt ihr OneSearch. OneSearch bietet Suchen mit erweitertem Datenschutzmodus. Man kann es auch ohne diesen Datenschutzmodus machen. Der bietet aber eben verschiedene Möglichkeiten, eine Suche anonym zu halten. Eine Besonderheit ist dabei, dass zum Beispiel Links, die man teilen will, nur eine bestimmte Zeit lang gültig sind und nur in dieser Zeit genutzt werden können. Bei der Suche selber kann man zwischen alle Treffer wählen oder ein bestimmtes Zeitfenster. Das ist relativ beschränkt. Es gibt Einstellungen für die Region, das entspricht dann auch den Spracheinstellungen und man kann mithilfe einer vielleicht auch nur temporären Standortangabe ermöglichen, gezielt Suchergebnisse für den eigenen Ort zu bekommen, wenn das denn mal wichtig ist. Hm, meint Cecily. Und unterscheiden sich denn die Ergebnisse nun? Oh ja, sagt Amina. Dieselbe Suche bei OneSearch, ob nun mit oder ohne die erweiterte Datenschutzgeschichten da, bringt trotzdem unterschiedliche Ergebnisse im Vergleich beispielsweise zu Startpage. Okay, dann versuche ich jetzt mal meine Suchen mit OneSearch.